Schönen guten Morgen. Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben am späten Abend die ersten deutschen Staatsbürger aus dem Sudan ausgeflogen. Der Militärtransporter mit 101 Menschen landete am Morgen in Berlin. Zwei weitere Maschinen sind inzwischen in Jordanien angekommen. Im Sudan gibt es schwere Kämpfe zwischen rivalisierenden Militäreinheiten. Dabei sind bereits zahlreiche Menschen getötet worden. Auch die Evakuierungseinsätze anderer Länder gehen weiter. Frankreich hat bereits gestern mehr als 100 Menschen, auch anderer Nationalitäten, aus dem umkämpften Land ausgeflogen. Am Abend landeten zwei Maschinen in Djibouti. Die Lage in der Ukraine ist heute Thema bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Sie wollen über militärische Unterstützung beraten und über weitere Sanktionen gegen den Angreifer Russland. Auch die schweren Kämpfe im Sudan stehen auf der Agenda. Bundesaußenministerin Baerbock wird wegen der angelaufenen Evakuierungsaktion in Khartoum nicht an dem Treffen teilnehmen. Noch nie ist so viel Geld für Rüstung ausgegeben worden wie im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu 2021 stiegen die weltweiten Militärausgaben um 3,7 Prozent auf rund 2 Billionen Euro. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Spitzenreiter bei den Ausgaben sind demnach die USA, aber auch in Europa wurde so viel Geld in die Armeen investiert wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Hauptgrund sei der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg hat in der Nacht ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Sämtliche Starts von Passagiermaschinen wurden abgesagt. Auch ankommende Flüge können von Ausfällen und Flugplanänderungen betroffen sein. Die Gewerkschaft Verdi hat das Luftsicherheitspersonal aufgerufen, bis Mitternacht zu streiten. Ziel sind unter anderem höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Die Hauptstadt soll heute auch von weiteren Protesten der letzten Generation betroffen sein. Die Klimaschutzgruppe hat angekündigt, ihre Aktionen auszuweiten. Dafür wollen sich mehr als 800 Unterstützer an verschiedenen Straßenblockaden beteiligen. Bereits seit Mittwoch finden in Berlin tägliche Demonstrationen statt. Die Initiative will so den Druck auf die Regierung erhöhen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die Luftverschmutzung in weiten Teilen Europas führt jährlich zum vorzeitigen Tod von 1200 Kindern und Jugendlichen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Europäischen Umweltagentur hervor. Zudem steigere sie das Risiko für Entwicklung von Krankheiten im weiteren Lebensverlauf. 2021 mussten in den EU-Staaten, dem Bericht zufolge, mehr als 90% der Stadtbevölkerung mit Werten an Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid leben, die über den Empfehlungen der WHO lagen. Die Tagesschau meldet sich wieder um 7.30 Uhr.